Als Key Account Manager bei der SST GmbH betreue ich unter anderem Kunden, die für eine ganzheitliche Betreuung und eine produktübergreifende Lösung an uns herantreten. Die Fachgebiete jetzt, die mich betreffen, sind unter anderem unsere CAD-Applikationen NX und Solid Edge. Wir betreuen unsere Kunden auch, wenn es darum geht, in die virtuelle Welt einzusteigen mit der sogenannten virtuellen Betriebnahme von Anlagen, das Verwalten ihrer Engineering-Daten rund um das Teamcenter oder unser PDM-Studio und unter anderem natürlich die Anbindung an ein ERP-System, sofern der Kunde ein ERP-System schon im Einsatz hat, was unter anderem natürlich als Beispiel das SAP sein kann, wo wir in diesem Feldbereich eine Schnittstelle stelle das sogenannte ECTR letztendlich anbieten und hier den Kunden bei der Implementierung unterstützen. Ja, an der SST schätze ich, dass wir uns alle kennen. Wir eigentlich mehr in diese Richtung tendieren, dass wir so ein bisschen familiär unterwegs sind. Wir sind ähm, kleineres Unternehmen, zwar schon mit über 90 Mitarbeitern, aber hier kennt der eine den anderen noch. Man ist per Du. Man hat kurze Wege, wenn es um Abläufe geht. Wir haben also letztendlich hier immer die Möglichkeit, dass wir uns hier untereinander austauschen. Jeder hilft dem anderen und keiner ist auf sich allein gestellt. Und das ist das, was ich also persönlich bei der SST sehr schätze. Dieses freundschaftliche und familiäre, was also letztendlich dazu führt, dass wir unsere Arbeit voll und ganz ähm, uns der Arbeit voll und ganz widmen können. Ja, was war die lustigste bzw. die spannendste Erfahrung? Im Endeffekt ist eigentlich jeder Tag spannend, weil wir ähm, nie wissen, was tagtäglich auf uns zukommt. Das können Kunden sein, die Interesse an unserer Produktlösung besitzen. Das können aber auch Bestandskunden sein, die sich mit Fragen an uns wenden. Also somit ist eigentlich jeder Tag, der von vorne beginnt, ein etwas spannenderer Tag. Eine lustigere Variante war eher ja, in meiner Vergangenheit eine ganz simple Sache, dass eine Terminvereinbarung mit einem Kunden letztendlich missverstanden worden ist. Wir hatten uns hier um beide für den gleichen Tag entschieden, aber sowohl ich als auch mein Kunde in diesem Fall für einen anderen Monat. Und ich stand halt dann irgendwann mal beim Kunden vor der Türe und der war so erschrocken, dass ich eigentlich da wäre und im Nachhinein stellte sich aber dann heraus, dass es eigentlich ein Fehler von mir war, weil ich einen Monat zu früh beim Kunden vor der Tür stande. Wir fanden es jetzt eher mehr so ein bisschen belustigend, haben uns aber trotzdem dann in einem, ja, einer halbstündigen Gespräch nochmals kurz ausgetauscht und somit war es halt eher mehr ein sporadischer Besuch als ein geplanter Besuch.